Liebe Heimkino-Fans, hallo liebe TV-Fans, wir begrüßen euch hier heute beim Samsung Summit 2022 und hier gibt es viel Neues. Dabei habe ich den freien Journalisten wie immer Ecki Schmidt. Jo, hi Kai. Ja, natürlich hallo. sind wir heute besonders gespannt. Es genau. gibt natürlich das aktuelle Samsung-Line-Up von den QLEDs, aber eben auch jetzt den OLEDs, ja. den Samsung OLEDs. Und die sind hier zum ersten Mal zu sehen und da sind wir natürlich mal sehr, sehr neugierig. Das sind wir sehr gespannt. Genau, die sollen ja noch so einiges an Verbesserung bringen gegenüber anderen OLED-Bildschirmen. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Genau, das ist also so aufgebaut. Also wir haben jetzt hier einen sogenannten Rundgang und mit einigen Stationen. Und da können wir dann praktisch die Highlights direkt sehen und wir werden dann praktisch persönlich darauf eingehen und wir werden ja auch die Bilder erleben. Genau, und da und zwar ist Eindruck, einiges und an Material, Schildern. was man da sehen kann. Und äh, lasst euch jetzt überraschen. <lacht> Fangen wir an. Genau, los geht's. Los geht's. Richtig groß und hochauflösend natürlich mit genau. k Auflösung mit Coolette, äh, Technologie Coole zeichnet sich aus durch extrem hohe Helligkeit und äh, intensive Farbgebung. Genau, und man sieht jetzt auch hier schon an den Farben, wie das Ganze hier wirkt. Ja? Gerade hier in den Rottönen und Orangetönen <lacht> und auch der Himmel und so weiter. Ne? Die hier haben wir haben natürlich auch jetzt Demomaterial, das sehr schön die Auflösung wiedergibt mit dem ganzen Gras. Das, ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt ein YouTube-Team oder das gar nichts so genau wieder ja ich denke können. mal das wird man sich jetzt erahnen können das dass das natürlich das hier, hier live ein extrem scharfes Bild jetzt wenn man mit der Nase an, der Line, an, der, an dem Screen ist genau wahnsinnig hell wie gesagt und äh, ja und äh, was natürlich auch jetzt hier dieses Jahr äh, sagen wir mal noch, noch besser geworden ist das ist äh, der, der äh, praktisch der 8K Prozessor der äh, Praktisch der Quantum 8K Prozessor, der jetzt noch mehr Rechenzyklen praktisch leisten kann. Der also jetzt hier, was die künstliche Intelligenz angeht und kann jetzt, soweit ich weiß, 16 äh, neuronale Netzwerke. Das heißt also, der kann jetzt beispielsweise äh, erkennen, dass es sich jetzt hier um ein Fußballspiel handelt, dass er dann das Gras extrem grün macht. Oder ja, ob das jetzt äh, ein Kinofilm ist, der jetzt hier von Schwarzwerten lebt. Und da kann der sich, äh, wie gesagt, sehr gut äh, drauf einstellen. Und immer die opt optimale Einstellung auch finden für das, was man praktisch sieht. Dann läuft ja. Ja jetzt anscheinend im Demo-Modus. Jetzt haben wir sehr intensive Farben. Genau. Also was sagst du, Ecki? Bist du beeindruckt? Ja, ich meine, ich kenne die, die cool led technologie schon, schon länger. Ist wirklich sehr hell. Ist es halt eine LCD-Technologie irgendwo? Ähm, mhm. Von den Farben und von der Schärfe natürlich, äh, unangefochten, sehr, sehr gut. Nicht? Ja, man muss auch jetzt mal hier, vielleicht kann man mal den Rand auch mal zeigen von dem Fernseher. Das ist natürlich sehr edel, hier in Edelstahl gehalten und äh, das sollte man vielleicht mal zeigen, dass der auch aufgrund, auch wenn er jetzt so viel Technik hat, dass er aber von, vom Rahmen und von der Tiefe her trotzdem immer noch, sagen wir mal, sehr schmal ist.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 dass er dann praktisch auch mit dem, direkt mit dem TV zusammenarbeitet ne? ja wir, haben wir immer mehr mit dem Q Sound System, System. immer mehr genau das Soundbar das Handy ja das äh, ist äh, natürlich nur eine eine Einheit sage ich jetzt mal das passt eben alles wie die Faust aufs Auge und es wirkt natürlich auch unheimlich aufs Ohr ja? <lacht> nicht nur aufs Auge sondern auch aufs Ohr und äh, und Faust das will man ja Preis aufs Ohr und, ähm, ja, und das äh, Ganze ist wie gesagt ähm, auch Dolby Atmos fähig. Ja? Das heißt, da werden wir ja später auch noch äh, auf unserer Tour, werden wir das also auch noch sehen. Äh, haben wir eine neue Soundbar, aber das werde da ich, ich. <lacht> da ich mich aber jetzt nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnen, das machen wir nachher. Und äh, Aber wie gesagt, lasst jetzt noch mal die beiden äh, Fernseher nochmal mal auf euch wirken. Wie gesagt, bis 85 Zoll. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Das fängt ja dann bei, 55, ja, bei 65 Zoll an, 75 Zoll und 85, 85 Zoll. 85 Zoll ja. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier, äh, weil wir gerade hier sind,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 Genau, ist eigentlich kann man dann nutzen und kann dann User. da, äh, sagen wir, seine individuelle eigene Videokonferenz halten. Ja, ja, man mit... sieht das ja hier auch live. Wir werden hier gerade genau. gefilmt. Ja, auch so wir sind live im TV. Ja. Sehr gut. Ein bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt Aber wahrscheinlich. Aber wir sind eh, ne? ja eh Unterbelichtet ein bisschen. Ja. <lacht> gut. Also das heißt, hier haben wir jetzt nochmal mal ein Weiß. Also die gibt es in Weiß und in Schwarz. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir nämlich die kleinste Soundbar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 Und, äh, Ach, hier sieht man das übrigens nochmal sehr gut, ja, wenn man das hier, mal sieht, das Gerät ist nicht entspiegelt und das hier ist entspiegelt, da sieht man genau. das noch nochmal recht gut den Unterschied. Und man hat jetzt hier einen staffelei ja. Wenn man drauf guckt, dann sieht man halt hier die Spiegelung und da ist das Bild leicht matt. Genau. Und, und äh, jetzt hier, wie gesagt, wie in einem Atelier, hat man jetzt hier einen Staff der also jetzt hier auch sehr elegant natürlich wirkt und man kann es dann auch hier wie ein richtiges Bild, man kann hier verschiedene Rahmen aufstecken, das also genau, verschiedene Farben und dann kann man das mit diesem Staffel. Das ist so ein Clipsystem, das hält von selbst und das ist schon da eine gibt es verschiedene Farben für die eigene Farbgestaltung. eine neue Wandhalterung, die es jetzt gibt, äh, nämlich genauso wie bei dem Samsung Flip. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den Samsung Flip? Das ist ja praktisch im Business-Bereich, ist das ja das digitale Whiteboard. Ja. Und genau das haben wir jetzt hier auch. Wir haben jetzt hier eine drehbare neue Wandhalterung. Ja, genau. Und äh, dann kann man diesen Fernseher auch hochkant oder man kann den wahlweise Hochkant oder auch im Porträtformat installiert. Die, die hängen hier, kann man das ausnehmen? Oder? Ich weiß nicht. Hier das steht. könnte sein. Und dann wir, aber das liegt oben eine Pfandbedienung drauf. Ja, da wollen wir jetzt nicht uns Das ist dran. wahrscheinlich nicht sehr gut, aber das ist jetzt hier die schwenkbare Wandhalterung. Und hier sehen wir auch auf einen Blick austauschbare Rahmensysteme, das sind nämlich die für den Fernseher. So Mensch, also, also hier, am meisten geht natürlich Schweiß und Tief und alle anderen, ob das jetzt ferner ist oder ob das schwarz ist oder schwarz. Das ist äh, eben eine Messungssache, was man eben jetzt genau für sein Ambiente bevorzugt. Hier gibt es wohl noch zwei Sonderfarben, wie ich das so sehe. Ja, die kann man vielleicht auch mal zeigen, wie das jetzt... Äh, aber ich denke mal, das ist eher genau gezeigt, wie das montiert wird. Also das ist hier, wie gesagt, äh, äh, magnetisch. Ja? Und es ist auch da deshalb auch sehr, sehr schnell äh, montiert. Und sehr einfach, vor allen Dingen. Und da muss man jetzt nicht unbedingt studiert haben. <lacht> ich meine, es ist gut, wenn man studiert hat. Kann man auch nicht zerbrechen. Aber man muss ja. es nicht, unbedingt. Gut, ja, gehen wir mal weiter. Boxen, die interessieren mich jetzt eigentlich weniger. Ja, hier haben wir aufgebaut, und zwar, da kennst du dich ja besser aus, mit h -E -G -E -G, kennst du dich ja besser ja. aus. Du bist ja der Spielende unter uns beiden. Ja, also.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 dass du alles erkennst, die Oma und das Spiel. Ja, genau. Also es ist praktisch eine Art dynamisches HDR vergehen Dynamisch. Ja. ja, also das heißt also auch, wir, dass man die dunklen Bereiche, genau. dass man da, äh, sagen wir mal, Silhouetten oder dass man da, sagen wir das Letzte herausfindet. Und das kann man in der Regel kann. auch noch mal das konfigurieren. Gerade beim ja. HDR hat man ja genau. mal, einen größeren Farbraum. Richtig, und mehr, mehr Dynamikraum. Und mehr Dynamik. Und ja. da kannst du natürlich dann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 Er höher die Frequenz, desto mehr Bewegungsschärfe kann man abgeben. Ganz genau. Das und heißt, auch bei schnellen Spielen und schnellen Bewegungen hat man einfach mehr Schärfe im Bild. Richtig. Und jetzt möchte ich euch schon mal auf das Highlight äh, hier im, äh, auf dem Summit äh, 2022 von Samsung äh, vorbereiten. Da werden wir nämlich jetzt als nächstes hingehen. Und äh, das haben wir nämlich hier. Kommt jetzt gerade mal mit. Beziehungsweise ich muss, ich darf eins nicht auslassen. Und zwar haben wir hier den Samsung Terrace. Den sollten wir auch noch mal zeigen. Und das ist, Den hätte ich natürlich auch gern, muss ich zugeben. Das ist, wenn du einen Weber Grill hast. Und wenn du schon den, die größte Gardena-Berichtungsanlage besitzt. Und wenn du. Was kannst du noch alles haben?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 Samsung stellt auch Staubsauger her. Genau. Samsung stellt auch Staubsauger her und das werden wir jetzt auch gleich, gleich schwenken. Vielleicht wenn wir mal. Das weiß ich nicht, ob wir das dürfen. Aber ja, ja, aber bleiben wir bei dem. Er ist halt wetterfest. Das ist tatsächlich ein Outdoor um. Fernseher. Ja. Sprich, wenn man die Grillabend mit dem Fußballabend kombinieren will du, und nicht. Der spricht auch mit dem Staubsauger mit also, diesem okay. neuen Konzept. Macht ja. automatisch lauter, wenn der Staubsauger. Richtig. Handelt. Aber wir sehen jetzt hier.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 Und je heller die Sonne scheint, desto weniger erkennt man, das kennt ja jeder vom Handy, wenn man da aufs Handy guckt, in prallen Sonne sieht man fast nichts. Je heller das Gerät ist, desto mehr kann es sich gegen, gegen Tageslicht durchsetzen.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 Samsung The Terrorist. So, jetzt zum Highlight. so. hast noch ein Das ist das Highlight. Und das ist hier. Das haben wir ja gleich. gleich. Aber vorher ziehen wir nochmal den 900 Bilder. Ja. Ja. Wieder auf den Buchstaben zu achten. Am Ende. Hier haben wir jetzt einen 85 Zoll. Und was man hier mal sieht, es ist wirklich ein. Das ist mal ein Gerät, das ich wirklich auch mal als rahmenlos bezeichnen würde. Also hier, rahmenlos werden die Geräte schon lange bezeichnet. Meistens haben sie aber immer noch, immer noch so 5 mm schwarze Einrahmung. Aber hier geht das Bild jetzt wirklich bis auf 1 mm an den Rand. und Das wirkt gerade in so einer, in so einer Größe dann auch noch mal rein optisch wesentlich eleganter, meiner Meinung nach. Ja gut, und jetzt sieht man auch jetzt schon mal die, die Bilddetails. Also die das sind wahnsinnig... Sagen wir mal, feine Impressionen jetzt hier in 8K, in einer riesigen Auflösung. Und wir haben jetzt hier auch den Quantum 8K Q-Prozessor von Samsung mit drin und der auch jetzt mehr neuronale Netzwerke versteht, also die rechnen kann. Das ist ja hier die Schwierigkeit, dass äh, bei so einer riesigen Auflösung die, ähm, die Geschwindigkeit, dass das alles noch, sagen wir mal, ähm, ja. also das, flüssig ist. So, das schätzen ja viel. Wir haben ja hier ja. wirklich 8K-Auflösung und äh, viele Bildsignale, die kommen ja gar nicht in 8K, die kommen nur mit einem Viertel genau. der Auflösung oder nur einem, einem Zehntel der Auflösung, je nachdem, was man, wenn man noch Full HD und so weiter und dann muss das in Echtzeit hochgerechnet werden. Das genau. sind extrem äh, viele Rechenschritte, die da gemacht werden Unterschätzt Sch das. Schlechtes Bild wird hier verbessert oder, sagen wir mal, äh, perfekt gemacht, perfektioniert ja. und, und das ist eben, wie gesagt, hier durch diesen neuen Prozessor jetzt ja. ja. möglich. Das muss man sich mal, mal vorstellen, man hat bei 4K hat man, bei Full HD hat man 2 Megapixel, um mit Kameras zu reden, bei 4K hat man 8 Megapixel. Und hier sind wir bei 32 Megapixeln. Ja. Und das ist natürlich dann äh, eine extrem hohe Auflösung, die in Echtzeit so verarbeitet wird, mit bis zu äh, 120 Hertz. Dann. Genau. Und hier haben wir auch äh, eine wahnsinnig hohe Helligkeit. Äh, das müsste dann auch HDR äh, 2000. Könnte auch 4000 sein. Das gucken wir mal ich gerade. Mal, an, wie sieht das hier? Ich denke, das sind 4.000. 4.000. HDR 4.000. Aber ja. das ist das 65 Zoll Modell. Ne? Also das das heißt, ist 65 ist 3.000. Genau. Das also das Top-Modell hat äh, HDR 4.000. Ja. Und das sieht man auch. Ne? Wir sind jetzt ja hier auch in einem relativ hellen, hell ja. Tageslicht beleuchteten also Raum. Um das nochmal kurz zu erläutern, für die Anfänger, HDR 4.000, 3.000. Bei HDR geht es auch um diese Peak-Helligkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, kleinste, kleine Details besonders hell abbilden will, zum Beispiel so ein Scheinwerferspot oder ähm, Polarstern oder Sonnenlicht, ähm, dann hat der HDR-Standard nach oben ist eigentlich die Grenze offen, das geht bis 10.000 und äh, der Dynamikraum, der, der geboten wird durch ein Fernseher, der wird, der wird ähm, numerisch festgehalten. Das ist Minimum eigentlich 1.000, obwohl am Anfang, und geht dann über 2, 3, 4.000. Eigentlich heißt das, Je höher diese Zahl ist, desto heller können diese Highlights abgebildet werden. In der Durchschnittshelligkeit werden diese Zahlen eigentlich weniger erreicht. Die 4000, auch der ist jetzt nicht bei 4000 nits im Betrieb, das wäre auch sehr, sehr hell. Aber er kann tatsächlich diese Helligkeiten umsetzen für HDR. Und das ist ein großer Vorteil tatsächlich von, von der QLED-Technologie gegenüber der OLED-Technologie. Ja. Also hier sind wir jetzt immer noch bei Samsung Neo qled oder QLED 8K und jetzt. Also hier ist der Fokus bei diesen Geräten ist der Fokus praktisch auf Helligkeit, Auflösung und Farbwiedergabe. Genau. Und jetzt habe ich was gehört oder man munkelt oder man die ist von den Dächern. Ich glaube, Samsung hat es ja selber schon angekündigt. Soll Samsung OLED. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Oder doch? Doch, hat Tatsächlich, der steht ja auch hier. Ach da! Samsung! Ach du, guck mal, da, da ist er. Da ah, ist er. da ist er. Hier, das ist doch jetzt. Der Kai ist manchmal, Aber, ein, bisschen, der Kai ist manchmal ein bisschen langsamer. <lacht> so, jetzt, ja, jetzt, ich mal äh, jetzt schließt praktisch um eine, man könnte so sagen, auch eine Image-Lücke. Image Denn das kennt jeder, der so ein bisschen sich mit der Fernsehszene ausgibt. Es gab immer die LG OLEDs und die Samsung QLEDs. Und die wurden natürlich immer auch gegeneinander ausgespielt: Helligkeit gegen Kontrast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 Stabile Technologie, das heißt, das Bild ändert sich nicht, auch wenn man schräg drauf guckt, von oben oder von unten. So ähnlich wie die alten Plasmafernseher, die waren auch absolut äh, blickwinkelstabil. Und ähm, das sind eigentlich so die Vorteile von der OLED-Technologie. Die Nachteile von der OLED-Technologie waren immer die maximale Helligkeit. Das ist auch eine Technologie, die Strom braucht. Und je höher die, die, Größe, die, die helle Fläche ist, desto weniger Helligkeit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 eingeblendet wird. Man kann tatsächlich minimale Farbsäule also Ich mein, ich weiß ja... Äh, hier Eke, sieht man die, Eke, aber von das, da hinten, also schon aus einem Meter... Einem Eke, Meter Eke, ja. Eke, ich weiß ja, dass du so zu Hause Fernsehen guckst, ja, aber ich eben, nee. das äh, wollte ich dir hier ja noch abgewöhnen, <lacht> dass du mindestens einen Abstand von einem Meter, also so jetzt ja, wie jetzt... also hier das, die, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich gucke aus einem stehen. Meter, nicht aus zehn. Und da ist das, also von dir ist das für mich schon gar kein das Thema Das ist mehr. überhaupt nicht zu erkennen. Also das ist die absolute Innovation. Ja. Also würde ich jetzt also da muss man das noch so mal direkt Auch bisschen. wenn jetzt Samsung die ganze Zeit uns ihre Staubsauger präsentiert genau. im Hintergrund, <lacht> äh, muss ich sagen, äh, Leute, das ist eigentlich mein Zweitfernseher. Äh, also ein 85 ja. Zoll, dann ein Samsung so Premiere 2020 Ultra-Kurzdistanzprojektor, den sehen wir ja später auch noch. Aber... Äh, ein, eins noch, es gibt ihn nur bis 65 Zoll. Ja. Ähm,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 Wahnsinn. Und wir haben jetzt hier auch die Schlange Soundbar, die hat man jetzt ah eigentlich ja, überhaupt nicht entdeckt. Genau, weil nicht. der Subwoofer der ist ja auch hier etwas versteckt, den kann man eigentlich im Raum irgendwo hinstellen. Und wir sehen jetzt hier, wie gesagt, auch was, was ich auch gut finde bei den Fernbedienungen, wobei ich jetzt hier eine einfache habe, vielleicht habe ich auf der anderen Seite mal eine, genau, Kameramann gibt mir eine, nee, auch nicht.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 bei dem HGEG, bei dem spielstandard waren mit der Spielefunktion. Und das ist jetzt im Prinzip eine andere Größe. So, dann gehen wir mal hier hinten in die, in die, an die nächste Station. Hier sind wir jetzt im Künstlerischen, im, im Atelier. Hier sind wir direkt im Atelier. Hallo, hereinspaziert. Hier geht es um Kunst. Hier sieht man noch mal sehr gut den Frame, der komplett im Spiegel ist. Und links, das Modell, ist noch deutlich spiegeliger. Genau. Und die Matte, Display sind natürlich gerade, wenn man das, wirklich als Bilderrahmen benutzt, große Vorteile. Ja, und äh, es gibt hier beispielsweise für alle, die die das noch mal wissen möchten, es gibt also 85 Zoll, also von den Bildschirmgrößen, äh, Bildschirmdiagonalen gibt es äh, der, der größte, gerade hier für den Konferenzraum oder für die Kantine oder für, für sonstige Informationen, die man gleich nicht nur zu Hause, natürlich ist er auch im Eigenheim, also zu Hause hat man ja immer die bessere Technik wie in der freien Wirtschaft, ja, also da stehen die dicksten Prozessoren, die dicksten Grafikkarten, das hat man nicht mal irgendwo in, in, in äh, der freien Marktwirtschaft in, im Büro, da arbeitet man ja meistens äh, noch mit alten Systemen, aber hier haben wir jetzt hier den Samsung SoFrame LS03b, den gibt es in 85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll. 55 Zoll, 50 Zoll und 43 Zoll, das bedeutet, man kann auch da jetzt, wenn man eine Bilderwand macht, kann man da verschiedenartig das Ganze kombinieren, ob jetzt Hochkant, also wir haben, ich weiß jetzt nicht, dass, das wäre jetzt auch ein drehbarer, ein drehbarer also Frame, aber der ist jetzt in diesem Moment leider, da liegt auch die Fernbedienung drauf, glaube ich nicht drehbar, das, nee, der ist fixiert, also hier können wir es leider nicht sehen. Ja, ein Punkt noch: Fernseher werden ja immer größer. Jeder möchte möglichst großen Screen haben. Ein Problem ist, wenn man so einen 85-Zoll-Fernseher daheim im Wohnzimmer hat, man hat ihn nicht an, dann hat man so ein schwarzes Monstrum. Und dafür ist eigentlich der Frame auch eine schöne Lösung. Da kann man nämlich einfach auf ein Foto oder ein Bild umschalten und dann verschandelt er das Wohnzimmer bei Nichtgebrauch auch genau. nicht. Genau. Und wir sehen jetzt auch nochmal hier in der Grafik, was da geändert wurde. Also hier sehen wir die Struktur der Oberfläche jetzt ganz neu dass die so ein bisschen vertieft sind. Also die, hier wird im Prinzip äh, sagen wir mal, das Bild geschützt. Der eigentliche Pixel wird hier geschützt. Und äh, ja, man hat etwas weniger seitlichen Blickwinkel. Aber wenn ich jetzt hier äh, sagen wir mal, den samsung Frame sehen, der nicht entspiegelt ist, äh, selbst wenn ich einen Blickwinkel habe, erkenne ich nichts, weil die und ganze der, Reflexion ne, drauf ist. Ne? Und das gilt eben nicht nur für die Fotos, sondern auch beim Fernsehen ist das... Ein entspiegeltes Bild eigentlich, gerade wenn man ein helles Wohnzimmer hat mit einer breiten Fensterfront, ist ein spiegeltes Display ein großer Vorteil. Ich persönlich habe eigentlich eh nie verstanden, wieso, man, wieso die Fernsehhersteller sich davon so wegbewegt haben. Denn sie waren früher schon mal entspiegelt ja. und wurden dann irgendwann nicht mehr entspiegelt. Und jetzt geht man wieder hin zu den Entspiegelten, was meiner Meinung nach der richtige Schritt ist. Ja. Aber hier habe ich es gerade noch mal das gezeigt, also ja. hier in der mit dem sogenannten Wohnzimmer-Ambiente. Ja, also keine Angst, das ist jetzt nicht vom Friseur so, ein, so eine Haube, sondern das ist jetzt ein Licht. Das soll jetzt also hier zeigen, wie sagen wir mal jetzt hier die, ähm, die Anti- -Ref reflektionsbeschichtung ja, wirkt, genau. wie sie arbeitet. Und wir sehen, wir können immer noch, wir können immer noch äh, die Nachrichten gucken oder ja, also man sieht auch hier dass auch der Kontrast hier nicht leidet. Wir äh, haben hier auch äh, durchaus auch Kino-Feeling. Äh, würde ich ja. sagen. Ja. ja. Also, das ist wirklich. Aber hier ist es so, dass es auch hier kein äh, Direct-LED. Also, wir haben hier keine, also als Backlights keine LEDs, sondern wir haben jetzt hier Edge-LED. Das heißt also hier. Seitlich ist die ja. Backlight-Beleuchtung verbaut. Das, äh, für die Profis heißt, das immer so ein bisschen weniger Kontrastumfang. Umfang. Es ist also eigentlich schon mehr ein Wohnzimmermodell für für die Wohnraumintegration für die. Genau. Weniger für die absoluten Bildpuristen. Das, das macht auch momentan macht das, äh, sagen wir mal, die Professionalität aus. Ja? Wir haben jetzt die ganze Zeit auch diese ganzen Top-Fernseher. Ja. Die haben ja alle praktisch noch mehr äh, Mini-LEDs, äh, sodass man auch die Zonen ja. noch feiner... Also die Zonen werden immer kleiner bei den, bei den Backlight-LCDs äh, und dadurch können die Partien, die dunklen, immer kleiner werden und der Inbildkontrast kann gesteigert werden. Genau, und du, du erhältst da mehr damit noch mehr Bildinhalte äh, -Inhalte und Details und du kannst natürlich auch... Äh, detailgenauer diesen Kontrast steuern. Ja. Weil hier geht es also ja um Steuern. Das ultimative Testbild ist dann immer ein Sternenhimmel. Das war eben auch kein Zufall, dass man das bei dem OLED-Fernseher Sternenhimmel gesehen hat. Denn da kommen die LCDs meistens in ihre Grenzen. Wenn die Zonen nicht klein genug sind und in jeder Zone ein heller Stern ist, dann muss die Hintergrundbeleuchtung angeschaltet werden. Und dann ist das Schwarz nicht mehr so dunkel. Und je kleiner die Zonen werden, wenn die Zonen also kleiner sind als der Abstand der Sterne, dann ist dieser hohe Kontrast möglich. Und äh, je mehr Zonen, desto, desto besser. Und ja, mit jeder neuen Generation kommen wir hinzu, Zonen hinzu. Und der, der Schritt, der Kontrastgap zwischen OLED und LCD wird dadurch immer kleiner. Hm? Genau. Mit dem Vorteil bei LCD für noch mehr Helligkeit tatsächlich. Hm? Ja, und da kommen wir jetzt äh, auf eine Insel, und zwar Samsung Serif. Das ist ja auch ein äh,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 Samsung's the Freestyle. Aber das ist praktisch das Portable genug, <lacht> denn äh, ja, man fährt auch mal in Urlaub oder, oder kehrt zu Freunden und äh, möchte da auch mal ein großes Bild äh, teilen. Nicht nur zu Filme gucken, vielleicht auch für Social Media oder oder. Und da hat äh, Samsung tatsächlich... Hier hast du schon dieses, das Täschchen dazu. Ja, genau. Da ja. hat Samsung jetzt... Sich was Aber vor da ist einer drin. Da ist tatsächlich einer da. drin, genau. Und das sieht schon sehr schön aus. <lacht> das ist so ein aufschrauben. Kann ah. man jetzt so aufschrauben? Sieht ausnehmen. So, so ein bisschen so eine keine, ne? ja. hm. So, da ist auch die Objektivkappe drauf. Also hier gibt es ja auch Objektivringe. Dann kann man den Samsung so Freestyle äh, auch sagen wir mal, an der Decke montieren und kann den, wie gesagt, mit verschiedenen Vorsätzen verschiedenartig.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 Aber das ist natürlich auch machbar. Ja, jetzt haben wir hier, ich weiß jetzt nicht, ob wir das einfangen können. Da würde ich sagen, dann äh, lasst uns jetzt gerade mal hier einen Cup machen. Ja. Konventionell. Ja gut, ich habe jetzt hier kein Fleisch, muss ich nur lauter Drehe. Machen wir mal laut. Nee, das ist aber nicht der Trailer.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 Whether the soundscape sets the mood of a scene. Here are vehicles on the side Woah! What is this place? Woah! I don't know guys, let's go! Or captures the full extent. The of nature's fury. Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV.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 weil wir können jetzt ja hier nicht mehr sehen, das ist ja mehr jetzt Drohnen. Und wir gehen jetzt. Äh, genau, zu einem eigentlich sind wir da bei Punkt bei der den ich habe. Der Sound war bombastisch, ja? aber das Bild für den Sound war zu klein. Ja, und da <lacht> haben wir ja vorhin gesagt, äh, bitte nur bis 85 Zoll TV. Und jetzt und jetzt zeigen wir mal, was, äh, was ab 100 Zoll genau. unser Vorschlag ist. Was wir da cool finden, dann bis gleich. Ja, lieber Eki, du hast ja eine, eine Yacht. Ich weiß ja, dass du ähm, irgendwo da äh, genau, eine wahrscheinlich ne? eine Yacht hast. Und ich habe jetzt hier den richtigen Fernseher für dich. Ja, also, das ist natürlich schon ein Traum für jeden äh, Heimkino-Großbild-Fan, denn das ist jetzt ein 100. 46 Zoll Skin, also wirklich eine Heimkino-Größe, eine große Heimkino-Größe. Und das ist nicht nur einfach ein, ein projiziertes Bild, sondern das ist ein Display. Eigentlich besteht es aus vielen kleinen Displays, die zusammengesteckt sind, oder ran. Und Samsung hat sowas ja tatsächlich auch schon in Kinos verbaut. Es gibt auch in Deutschland ja dieses Wall-Kino. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Kinotechnologie inzwischen. Das hat sich den Vorteil, man hat die Größe eines echten Kinobildes und gleichzeitig auch die die Alltagstauglichkeit eines Fernsehs. Kleiner Nachteil, der Preis ist auch entsprechend, jetzt kann ich wissen, das ist wirklich nur... Ich würde würd jetzt einfach mal Pi mal Daumen, ob ich jetzt richtig liege, ich würde jetzt mal schützen. 200.000. Auf jeden Fall weit im sechsstelligen bereich Und äh, der Stromverbrauch muss auch im im sein. Wir stehen hier davor und das hat eine extreme Abnahme. Also man braucht tatsächlich die Heizung nicht anzuschalten, auch im Winter, wenn man dieses Ding hier anhat. Insofern wird er sowohl von den Anschaffungskosten als auch von den laufenden Kosten also wir, wir, auch eine Dimension für sich sein. Unsere Firma ist ja, sagen wir, Luftlinie. Luftlinie vielleicht 30 Kilometer vom AKW. Also ja gut. Weiter ist Leitung. es aber nicht mehr am Netz. Aber trotzdem, äh, man braucht da einiges an Energie ja, und das mag man auch. Aber auch die Helligkeit und sagen wir mal hier die die ganz enge der Pixel Pitch. Ja der ja hier, hier wahrscheinlich bei einem Millimeter liegt. Schätze ich jetzt einfach mal. 0,84. 0,84 unter einem Millimeter. Ja. ja? Also Das ist wirklich äh, eine tolle Sache. Hätte ich auch gerne daheim. Richtig. Mal sehen. Was Irgendwann. steht denn sonst noch an technischen Daten drauf? Nicht viel. Also die Größe, die Auflösung ist tatsächlich nur ein 4K. Bei solchen Größen kommt tatsächlich die Auflösung wieder ins Spiel, aber 4K ist auch hier aus normalen Sicht, das kein Problem. Ja, das war eigentlich schon. Ja, okay, jetzt zeigen wir doch mal anschließend, wie man das bezahlbar macht. Genau, richtig. Jetzt gehen wir mal zu einer bezahlbaren Lösung. So, und dann gehen wir mal hier jetzt in das Kino, in die Kinolösung von Bambu.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 Und wenn man ein Spezialscreen verwendet, weißt du, was jetzt hier im Einsatz ist? Das ist Ja, das ist sogar ein Spezialscreen. Da kann man das auch in einem Wohnzimmer benutzen. Man muss keinen schwarzen Raum wie hier benutzen, sondern man kann das wirklich im Wohnzimmer äh, tagsüber benutzen. Und sobald es dunkel ist, hat man einfach das absolute Kino. -Ending. Das ist praktisch ein Fernsehersatz und ein Heimkino-Beamer-Ersatz in einem. Man muss nicht unter der Decke hängen, er kommt einfach auf Lowboard.